Fünf Minuten, Steve. Steve, so ist ja, es, ne? Echt? Okay. Yo Leute, was geht ab? Und willkommen zu Turo 2 mit Alex. Servus. Hallo. Gut, wir joinen von Server in 3, 2, 1, so auf. Lebst du noch, oder bist du in Lava gestorben? Ah ja. Ähm, ich lebe. Ja, yeah, nice, aber ich glaube, die ist weg. Okay. Ja. Gut, wir wollen einen Snipe vorbereiten. Ich, wollen wir uns eigentlich gleich straight nach oben bauen, so ein bisschen? Siegst du irgendwo Es Sand immerhin, ja. Was? Sand ja Bauer auf dem Server. Mavix hat den Server verlassen, sollten Mavix hat den Server betreten. Ja, bei mir war das bestimmt keiner, wenn die Dias noch da waren, oder? Nö. Das Steve, ja. ich glaube, nur noch 7. Was machen wir damit? Was 7? Dias. Ich ne eine Hose, hallo? Ja. Haben wir schon ausgemacht. Klar, Pack die Wand. Ja, was haben wir jetzt vor, Steve? Hier, wir gehen nach oben. Echt? Oder nicht? Ja, ist die Idee. Ich hätte gerne noch einen Diaspot angefunden. Ja, ich suche auch gerade noch einen. Lass bei 10 Minuten dann hochgehen, okay? Okay. Lass noch schnell ein bisschen farmen und dann werden da schon 10 Minuten gehen wir hoch. Mhm. Ich baue mir gerade weg vom ersten Deer-Spot von mir, war das heißt ja immer. Ja, das sowieso. Wie weit sind circa 20 Blöcke? Ja, das Einfach zum anderen Ende des Ganges laufen. So die Reds sind sogar. Vor allem die hätte ich schon noch gerne. Mhm. Wir müssen halt bei 10 Minuten müssen wir uns halt straight hochbauen. Ja. Treffen wir uns yep. dann oben, oder? Das ist günstiger. Ja, ja, ja, wir suchen uns jetzt nicht hier unten. Wie viel hast du wie viel Iron hast du? Iron habe ich gerade oder Billy, ich hab 16. 23, gut kommt hin, irgendwo an Amboss zusammen. Und ja. cool, ich seh dich da drüben alles. Hm? Ich hab dich gesehen. Ich bin ja, ja anscheinend in den Gang angekommen. Hm. Den Gang bin ich auch lang gelaufen. Aber ich bin mal in die andere Richtung. Gold? Ich spiel mal ohne Optifine, das macht mich echt fertig. <lacht> so schlimm, ja? Ja, ich traue mich nämlich irgendwie nicht mit Mods und Shadern und so drauf gehen. letzte. Ja. ja, ja. Jetzt hab ich noch mal Eisen gefunden. Eisen habe ich schon gar nicht mehr mitgenommen. Wie schon. Ah oh, Dia, so bleibt dir. Das hab ich schon gedacht, Alex, die ja sind wir. Ey. Ei. Ich muss mich kurz wieder. Wir brauchen auch Essen. Iron brennen, nein, ich ewig viel Essen, Steve. Echt? Ja nochmal. Ich hab 31 Steak schon. So. Beins. Jetzt endlich. So. Ich hab mein Iron gerade nicht empfunden. War mal zu sehen. Cubber, Cubber, Cubber. Cubber, Cubber, Cubber, Wie Man sieht. Dirt. Nichts, Alter. Ich muss mir gerade eine Spitzhacke craften. <lacht> ich hab meine Dia-Spitzhacke, ne? Hm? Doch. Ich habe noch meine dia Okay. Aber die Spitze brauche ich nicht dafür Fischen, sie Upgrade, oder? Mhm. Boah, ohne Fischen ist man mal erst, wie langsam das geht. Gibt es nicht. 10 Minuten, Steve. Ja hoch. Wahrscheinlich waren wir gerade beide so richtig neben Dias. Ich brauche gerade noch den, den Gang lang. Hoffen, dass ich was finde. Zum Schluss sind wir beide nicht aufgegangen und suchen nur Dias. Wir können uns auch hier unten hinbauen. Obwohl es trotzdem ganz schnell ein Stückchen Ich bin immer Redstone und denke mir immer, bei Redstone sind ja, die. Ja. Aber sonst kann ich. Ich habe halt nicht mal ein Eisenschwert, gell? Ach, nur weil ich meins. Wann bauen wir den Berg auf in Wirklichkeit, Steve? Jetzt. Jetzt hoch. Okay. Geradeaus. Hm. Einfach gerade hoch. Warum haben wir keinen Dias angefunden? Weiß ich nicht. Bei dir teilen ist eigentlich okay. Finde ich jetzt. Ja eh, aber wir hätten noch. Ich, eine ich hoffe, dass ich noch ein paar. Ist doch ein bisschen Gold. Nein, nur ein Creeper. Böser Creeper. Müsst du das Eisen <lacht> eigentlich? Ah, ich bin... In... ne, bin ich nicht mehr so auf Was macht man eigentlich Steve, wenn da Gravel von oben Ich Geht ein Skelett auf dem Sack geleitet. Steve. Was? Was macht denn, wenn... Hüpfen? hüpfen? Nehmen wir noch ein bisschen Iron mit auf den Weg hoch. So. Jo. Boah, hab ich hab schon gedacht, das kommt Grim. Warum? Keine Ahnung, irgendwie so. Oh. Da war sie. Nicht reinfallen. hat man jetzt? Weg. Travel ist wie bei Sand, einfach hüpfen oder abbauen. Mhm. Was eine brillante Folge, ey. Ich bin schon oben. <lacht> ich hätte sie fast verschlafen, Steve. Merkst. Ja, ich habe mich noch kurz umgelegt. Ich habe gedacht, es ist noch Zeit. Du. Ich die Kohle mehr dabei. Ich bin schon draußen, Steve. Auch. Oh. Du auch? Wir treffen uns am Spawn bei 0, 0 Bist du? Ja, wir treffen uns am Spawn. So, also, wir treffen uns am Spawn. Ich bin in so einem winter Wonderworld. Hier hast du dich hochgebaut. Wenn ich hm? weiß, wie du dich hochgebaut hast. Wie bitte? Ich weiß, wo du dich hochgebaut hast. Stalker. Siehst du mal echt nicht ein Lad zum Spawnen ne? A also zu 2. Ich one, Die sind in 20 Sekunden weg. Okay. Ich geh mal ordentlich Blöcke verballern, gell? Hm. Jo, Alter, da geht Essen drauf. Ich nur bei dir. Wow, ich hab grad gedacht, das Huhn ist ein Spüler und da war Cobblestone auch davor. Mensch, Alex, sag so ha? mir nicht so ne Angst sein. Ha? Sag mir nicht so eine Angst sein. Ja du, ich hab auch Angst gehabt. Minuten, Steve. Steve, da ist er, ne? Echt? Wie bist das du? Das kannst du nur du sein. Ja, fuck, Alter. Er schreck mich halt nicht so. Oder nicht? Wo bist du? Doch alles rein. Da bist du der hier, gell? Ja. Lord Steve. Alter, ich schreck mich schon zum zweiten Mal umsonst. <lacht> Stevie, soll ich, ich dir mal Essen geben? Steve, ich hab's so früh immer nicht da. Steve, ich gib dir mal Essen, okay? Mhm, Steve, wo bist du? Ja, Hündchen, die Braten. Warte mal. Willst du noch mehr? Hab, aber das ist alles nicht. Ja, keine okay, Ahnung. Ja, reicht immer, oder? ein Hühnchen gegeben Ja was aber Steak habe ich noch 30. Komm mit. Guck auf die Koordinaten Minus 46 okay. Boah Steve da geht Essen drauf ja, Du musst nur noch eine Diarrose craften, ist dir bewusst ja Ja kann man gerne tun Das zuckt äh, nur zwei Zucker Hey endlich Kübis Ja geh grad Oh ne scherz mir doch nicht Minus 46 und minus 44. Ja, gut aufnehmen. hin? Ja, so, das sind wir gerade hergekommen. Hä? Wo lauft ich denn hin? Da Minus 44, oder? Minus 46, minus 44. Minus 44. Da ich Wieder. Hier. Beim Wald oder was? Hier, ja, wo ich bin. Wo bist du? Minus 46, minus 44. Und ich? Hi. Alex. Ey, bin ich bin. Wo bist du, Alter? Ich, ich hab... bin bei minus 22 und minus 77. Hier rennt zum Spawn, Steve. Hey, Alter, was ist denn mit dir? Ich hab gedacht, ich fing's an. Hä? Hey. Ich bin bei Minus... Achso, ich uh, bin ich behindert, Alter. Du? Ja, ich komme. Warte, bin ich fast da, auf merke ich gerade. Da in der Höhle wahrscheinlich. Ei, ei, ei. Wo bist du? Hm? Wo bist du? Ich bin... Da bist du. Habe ich gesehen? Ich bin über minus 54. Okay. So. Ich, wir müssen zu minus 44. Wir machen einen Kills. Da ist minus 44 und minus... minus 44 und minus 46, okay. Steve... Hier runter, hier runter. Ach so, oh, hier müssen wir. Aber Steve macht dir noch eine Hose, oder? Ja, mach mal bitte, ich geh schon mal runter, ja? du kannst ja, ja da Was willst du denn haben, Brot, oder? Ja, definitiv, Alter. Kann ich gerade nicht verzauern. Ja, dann geht mir jetzt noch gleich. Ja. Geht nur Erde hier runter, äh. und auch irgendwann mal Stein. Auf Höhe 45 sind die. Doi? Ja. Warte, aber wenn ich mir... Reinhüpfen, hüpfen, gell? Zu dir ich dazu bange dort. Oben? Ja, hier, Höhle. Ja, hier sind Fackeln. Ich hoffe mal durch, habe ich gell? Ja, mach mal. Jetzt kannst du hinterher kommen. Steve, deine Hose. Ja, gib mal bitte. Hörst du mal einen Zaubertisch auf? Ey, du brauchst nicht immer was zuhelfen, du. Ich krieg auch keinen Brot. Ja, dann machen wir dir ein äh, Schwert. Ja stimmt, ich kann mein Schwert auch noch vertraut mir Entschuldigung, ja, von mir und Amboss, ich weiß noch, was du... Nein, wenn nicht. Ich weiß nicht, was du... Alex, bring mich doch mal jetzt nicht durcheinander hier. Entschuldigung, die Hose? Na, Nein, aber die schon nur. Brauchst du mal? Na, du brauchst Chest. brauchst auch keine, gell? Nein. No. du musst alles abbauen, bevor wir gekickt werden. Ah ja. Fällts auf. So, kann aber ich, ich kann nicht mehr sprinten, weil ich nichts essen erstmal. Ja. Ja. Hier gibt es noch zwei, drei Rippards. Ja, Alter, du Zammest das in drauf Ja, lor Gut, so, jetzt haben wir uns wirklich schon mal vorbereitet. Wir sind schon mal da, wo die normal spawnen. Dann lassen wir die spawnen und dann warten wir fünf Minuten und gehen dann drauf. Okay. Das Ding ist halt, die leuchten noch mit Fackeln aus, weil die nichts sehen. Ja, hab ich zum Schluss die gemacht. <lacht> <lacht> Gut Leute, das war's mit der vierten Folge. Haut rein und ciao. Tschüss.